Neue Flugzeuge zu kaufen, das hat immer Auswirkungen auf die ganze Welt. Wir hier von der Lufthansa Caro zum Beispiel transportieren ja auch nach Brasilien. Und da transportieren wir jetzt auch mal ein paar Fragen hin. Das mache nicht ich, das macht mein Kollege Patrick Kuschfeld. Der bringt die Fragen direkt zu Dennis von Seca nach Brasilien. Patrick, komm doch mal her. Was braucht man für Fragen? Ein Mikro, das gebe ich dir jetzt und dann ab nach Brasilien. Wir befinden uns in Brasilien, um genau zu sein, in Veracorpus, wo demnächst die 777 landen wird. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wer belädt denn hier eigentlich die 777 und kümmert sich um das ringsrum? Und dazu begrüße ich heute den Dennis. Hi Dennis! Hallo Patrick! Dennis, du bist Ops Agent hier bei der Lufthansa Cargo in Veracorpus. Was ist denn deine Hauptaufgabe? Genau, ähm, ich bin seit einem Jahr und drei Monaten Obstreden bei Lufthansa Cargo und meine Hauptaufgabe ist, mich um das Weight and Balance zu kümmern, um die Abfertigung des Flieger und Beladung und Entladung hier in Werakorpus. Und äh, wie war das für dich, als du zum allerersten Mal gehört hast, dass der Flieger hier nach Werakorpus kommt? Das war sehr aufregend für mich gewesen, da ich mich freue, meine Kollegen von der Elf, die sich umschulen lassen haben, zu Triple Seven wiederzusehen. Das war dann gleich am ersten Flug, den ich annehmen durfte, der Guido Sternemann, hat mich sehr gefreut, ihn wiederzusehen und die anderen Kollegen natürlich jetzt auch demnächst. Und ähm, du hast gesagt, deine ganze Familie ist sozusagen in der Luftfahrt groß geworden. Wie ist das für die? Ja, für die ist es auch auf aufregend, weil äh, mein Vater kümmert sich um den Maintenance-Part, ich um den Ops-Part. Dann kommen wir nach Hause, unterhalten uns drum und die ganze Familie, die fragt dann halt, wie sieht der neue Flieger aus, wie ist es denn? Dann kommen wir gleich mit den Fotos, auf den großen Motoren. Das ist halt sehr, sehr auf auf aufregend für die ganze Familie. Super, ich habe mich gefreut, mit dir zu sprechen. Danke, mich auch.